Ah! Okay, es könnte sein, dass das Spiel manchmal meinen Nerv trifft, äh, ja. Herzlich willkommen bei Haiki. Äh, wir schauen heute mal rein, gucken, ob das Spiel was für mich ist. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ah, oh, shit. Ah. Ja, komm, leg mich am Arsch! Und bin nicht außer Hand und Band zu bringen. Ich bin ein ganz lieber Kerl. Ja, TV mein Name. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ja, ob das hier was für mich ist? Okay, nach rechts bewegen D, nach links bewegen A. Ja, habe ich gerafft. Springen. Doppelsprung. Wandsprung. Oh, cool. Das ist ja ein kleines Adventure, Alter. Hui. Hui. Achso, man kann ja da... Nice! Neue Bestzeit! Level 3 schon. Easy, Leute. komme ich komm mich übelst easy durch. Oh. So. Ah. Sehr anspruchsvoll. Oh, jetzt kommen die Stacheln. Ja, gut, jetzt wird es bestimmt, werde ich ein-, zweimal sterben, aber... Also, wenn es wirklich nur so kurz dauert, das Spiel, werde ich es heute auf jeden Fall durchspielen, ja? Easy, Schneezy, Kniebli. Und jetzt? Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt so muss ich mal von vorne anfangen. Oh, okay. Ja, ich muss ja mal testen, wie es ist, auch zu sterben, ne? Hier runter. Ich muss jetzt mal ein bisschen die Hand ein bisschen ändern. Und mit der rechten Hand mache ich jetzt äh, Sprung. Mit der linken Hand. Give you me a good rub. Also was. Was ist das für ein Intro halt, weißt du? Ja, also ich meine. Leute, ich muss erstmal ganz kurz hier die Kniffe ein bisschen schaffen. Ja, also. Dass sie natürlich so ein Obstacle jetzt am Ende machen, ist natürlich klar. Um mich abzufacken. Aber das wird nicht funktionieren. Diese weil ich sterbe ja immer an der gleichen Stelle, ne? Ach, ich kann einfach einmal springen. Beispiellos! haha! Ah! Okay, es könnte sein, dass das Spiel manchmal meinen Nerv trifft, äh, trifft ja? Was soll im Titel stehen? Dicker, bärtiger Mann... Verkloppt Tastatur. Alter, ist er jetzt? Das war die Tastaturschuld schon wieder. Alter, die geht nicht mehr. Also, wenn es 30 Level sind, dann darf ich mich jetzt überhaupt noch gar nicht aufregen. Aha. Beste Zeit: 11 Sekunden. Ah, fuck Schafft Ja, ist also auf jeden Fall Also bis jetzt ist es ein sehr entspannendes Spiel Cool gemacht Macht Spaß Diesen kleinen Kopf hier durchzubewegen Hab keine Kann mich nicht beschweren Easy game Dann kann manchmal ein paar herbe Rückschläge Rückschläge, aber das ist kein Problem. Manchmal muss man auch nur einmal springen. Mit dem diese magische Pelle, sie wird dir auf der Reise durch die Magische Welt des Barons helfen, Quark. Sie wird dir ein paar magische Kräfte geben. Der wird jetzt so einen, so einen Drogen gegeben und nun gehe ich, habe da was zu tun, Quark. What? Okay. Vorige und nächste Farbe. Was? Oh! Oh! Oh! Das ist aber eine coole Mechanik. So, die können einen auch töten. Okay. Mein Gehirn. Gott, mein Gehirn. Ähm. Alter Schwede. Okay, das ist ein bisschen Hirnfuck, ja. Also ein bisschen schwitzt mein Gehirn jetzt schon. Man sieht, dass es hier austritt und deswegen wird es so ein bisschen äh, hell, heller immer. Was hat er mir eigentlich für Drogen gegeben, dieser Typ? Ich kann Farben hören. Nein! Oh! Oh! Oh! No! Ach was. Die Hitbox ist kaputt. Wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich da durchkommen? Ä <lacht> <lacht> oh, was ist mit der Tastatur los? <lacht> Wick, <laughs> wick, Ach, da kann ich drauf. Hä, wo bin ich? Du kannst nichts. Oh fuck. Oh, I'm gonna be suicidal. Kaodo ni mo kikan ue. Omae wa mou shinde iru. Oh fuck. Oh, fuck. Alter, war das eine Reise! Oh mein Gott! Heiki, Leute! Habe ich es Ist es durch, ne? Wow! Wow! Wow!